Findest du nicht auch, dass der Emil heute einen vollmotivierten Eindruck macht? Ja, eh, aber der Emil ist immer voll motiviert. Ja, schau, aber heute gehen wir an! Was genau gehen wir heute überhaupt an? Alles, alles ist neu! Wir sind wieder da! Du, Hofer, aus der Sommerpause sind wir aber schon länger wieder zurück und da ist mittlerweile auch einiges passiert, nur falls du das versand hast. Das ist es ja gerade, jetzt wo wir die Faschisten endlich los sind, können wir uns endlich den Themen widmen, die uns allen schon unter den Fingernägeln brennen. Zum Beispiel die Zukunft der Arbeit. In den letzten 20 Jahren haben wir gesehen, dass immer mehr Arbeitsplätze durch die Digitalisierung verloren gehen. Ein Trend, der sich in den nächsten Jahren weiter fortsetzen wird. Deshalb ist es jetzt Zeit, darüber zu reden, wie Österreich das bedingungslose Grundeinkommen umsetzen wird. Gehofer bedingungsloses Grundeinkommen, das glaubst du ja selber nicht. Da führt kein Weg dran vorbei, sogar der Papst ist dafür. Ja, eh, aber auch wenn wir die gestrigen los geworden sind. Glaubst du wirklich, dass irgendeiner von den Gestalten, die da jetzt umhupfen, die Buchstaben BGE nur in den Mund nimmt? Hüten werden die sich. Die Alternative wäre, aus Österreich ein Land zu machen und das kann ja keiner wollen. Ja, dann warte mal auf den nächsten Populisten mit autokratischen Tendenzen. Die Leute werden wieder drauf reinfallen und sagen Hansl wieder wollen. Die Lernkurve in Österreich ist halt sehr flach. Lernkurve, das ist ein Stichwort. Was schafft ein mündige Bürger und Bürgerinnen? Bildung! Gemeinsamer Unterricht bis 16, fächerübergreifend in unterschiedlichen Themengruppen, Gruppen, die sich aus verschiedenen Altersstufen zusammensetzen, flexible Klassenräume und keine Noten. Hofer, bitte, was soll denn das jetzt mit dieser links-linken kommunistischen Ideologie? Warum Ideologie? Das ist das Resümee aus 50 Jahren Forschung. Jetzt nicht nur im Bildungsbereich, sondern da sind auch Erkenntnisse aus der Sozial- und Hirnforschung eingeflossen. Und einige Länder in Europa praktizieren das schon seit Jahrzehnten. Mag sein, aber wir sind in Österreich und da sind wir seit jeher immer realistisch geblieben. Du meinst, da hat keiner Interesse daran, unseren Kindern eine Bildung angedeihen zu lassen, die den Namen auch verdient? Nicht einmal die eigenen Eltern? Seit 100 Jahren haben wir nichts geändert, Hofer. Bei Handys und Spielkonsolen, da müssen wir immer das neueste Update haben. Aber bei der Bildung. Ja, Zeit, dass sich was ändert. Sollte sich denn was ändern? Glaubst du wirklich gebildeten Leuten kannst mit so einem Schaß kommen, wie Steuersenkungen für große Firmen, die dir mehr Geld bringen, oder die Ausländer sind schuld, dass du keinen Job hast und dir das Arbeitslosengeld gekürzt wird? Es wird sich aber was ändern. Rennen wir mal über die Klimakatastrophe. Um Dürre, Überschwemmungs- und Sturmkatastrophen entgegenzuwirken, müssen wir jetzt in die Gänge kommen. Das ist unsere letzte Chance. Ich was willst du denn da machen? Etwa Kreuzfahrten verbieten, Verkehr eindämmen, die industrielle Landwirtschaft abdrehen? Zum Beispiel, Es muss jetzt sein, sonst sind wir alle am Ja, da hängen aber ein Haufen Arbeitsplätze dran. Womit wir wieder beim Anfang werden. Es hängt halt alles miteinander zusammen. Du meinst, um die Klimakatastrophe effektiv bekämpfen zu können, braucht es ein bedingungsloses Grundeinkommen, welches von gebildeten Leuten benutzt wird, um ihre Fähigkeiten bestmöglich im Sinne der menschlichen Gemeinschaft einzusetzen? Ja, jetzt host das. Es ist ein ganz einfacher Kreislauf. Ach, Hofer. Jetzt überlege mal, wer soll denn sowas Logisches, Fundiertes, Sinnvolles und Sinnstiftendes bei uns umsetzen? Auweh. Wir sind alle im Morsch. Toy, toy, toy.